Kurz erklärt, Internet of Things. Der Begriff Internet of Things, zu deutsch Internet der Dinge, bezeichnet die zunehmende Vernetzung von Geräten. Im Internet der Dinge können unterschiedliche Geräte miteinander kommunizieren und gemeinsam Aufgaben erledigen. Die Geräte im Internet of Things sind sehr vielfältig. PCs und Server, Smartphones und Smartwatches, Fernseher und Konsolen. Kameras und Ampeln und viele mehr. Zum Beispiel kann eine Wetterstation die Heizung ausschalten, die Klimaanlage einschalten und die Rollläden herunterfahren. Oder Kameras überwachen den Verkehr und steuern damit flexibel Ampeln, je nach Verkehrsdichte. Da immer mehr Geräte internetfähig sind, steigt auch deren Vernetzung und das Internet of Things wird immer größer.